Elemente, die du da drauf haben solltest. Das ist einmal die Überschrift, ja, also eine zentrale Headline. Da solltest du präzise auf den Punkt kommen. Du solltest klar formulieren, worum es auf der Seite geht, weil das ist das, was die Menschen als erstes lesen. Und wenn die Headline ansprechend ist, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen weiterlesen, relativ hoch. Dann brauchen wir ein Bild oder ein Video, häufig auch Hero Shot genannt, ja, ähm, was häufig was, was halt sofort ins Auge sticht, ja. Dann eine Vorteilskommunikation, du musst also auf der Webseite ganz klar ähm, am besten schnell, präzise, in Form von Bullet Points kommunizieren, welchen Nutzen der Besucher davon hat, ja, wenn, er, wenn, er jetzt sich, wenn er jetzt seine Kontaktdaten einträgt zum Beispiel, was äh, nicht schaden kann, sind Vertrauenselemente wie äh, TÜV-Siegel, Geld-Zurück-Garantie etc., wenn man zum Beispiel Produkte verkauft oder äh, Testimonials, Bewertungen, Referenzen, was sagen andere über... Ähm, ja, über das, über das Produkt, über dich als Person, über die Firma, ja, je mehr du davon hast, umso besser, natürlich, wenn sie positiv sind. Du musst aber auch wissen, was, ähm, was für Probleme haben denn deine Besucher, welche Einwände haben die, ja, was lässt die Besucher zögern, ja, so und wenn du die auf der Webseite schon ansprichst und behandeln kannst, umso besser, ja, ähm, dann schadet es nicht, wenn du einen Frage-Antwort-Bereich hast, wo du die häufig gestellten Fragen beantwortest und dann braucht man natürlich einen klaren Call to Action als einen Aufruf zum Handeln. Was? Ähm, was sollte der Besucher jetzt genau als nächstes tun? Ja, bei uns ist es dann in dem Fall, ähm, wenn wir den Lead generieren wollen, den Kontakt, die Eintragung ähm, der Kontaktdaten bzw. mindestens E-Mail-Adresse. Mhm.